Er wartet auf das Go spielt mit dem Vorhang. Die Bilder studien einer Legende. Er singt und lacht, seine Stimme dünn und fiepsig. <lacht> <lacht> Die Artikulation undeutlich, sein Lachen das Lachen eines Kindes. <lacht> Sein Gesicht ist ein Kunstprodukt. Lippenstift und gemalte Augenbrauen. So gut wie kein Muskelspiel mehr in dem mehrfach gelifteten Gesicht. Über den Nasenflügeln Löcher in der mehrfach veränderten Nase. Ohne sie bekäme er gar keine Luft mehr. Eigentlich bewegen sich nur noch Zunge und Unterlippe. Er übt seinen Text. Auswendig gelernte Zeilen über die Vorteile des Internets. Internet gather information, work, and even the way we buy things.